Herzlich willkommen beim singenden Adventskalender. Heute singe ich Nummer 5 aus Durch Hohes und Tiefes. Ein Lied, das Jürgen Henkis aus dem Norwegischen übertragen hat. Gottes Lob wandert. Gottes Lob wandert und Ehre dafür. Einst sang Maria, sie jubelte an. Wer steht stehne mich, der Botschaft vom Leben, den Herrn preist meine Seele, ich freue mich, dass er mein Retter ist. Waren von Schwestern und Brüdern im Glauben, singen, was damals Maria gesungen, als ihr geschah, wie der Engel versprochen. Den Herrn preist meine Seele, ich freue mich, dass er mein Recht ist, die stolzen stürzt er endlich vom Tod, Halleluja, Halleluja. Wunder, der Wunder, für uns wirst du Mensch, Herr, lass doch das Lied, das Maria uns lebt, Freude sein, die uns zu dir führt. Den Herrn preist meine Seele, ich freue mich, dass er mein Retter ist. Er denkt an uns, hilft Israel an.